Wir müssen wir komplett vernichten, Komplett zerstören. So sieht die ganze aus hier. Von wo aus müssen wir angreifen? Einmal von hier. Und einmal andere Seite wechseln wir gleich. Mit Rückruf, äh, Zauber und Klonzauber. Machen wir gleich alles. Hier. Erstmal. Tag. Danach Tag. In diesem Bereich muss vernichtet werden, einmal Valkyrie, einmal Valkyrie, Außenseite muss man hingehen und dann nach Außenseite muss man die vernichten. Ja, die vernichten gut, noch eine muss ich kennen. Ja, mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt, dann nach sauber gleich. Muss gut laufen, muss gut laufen, muss gut laufen. Ich nehme die zurück und danach wechsel auf diese Seite hier. Tag. Danach nochmal. Danach mit Valkyrie. Valkyrie macht seine Arbeit sehr gut. Komm schon, komm schon, dir diese Chance, komm schon. So ist das gut, so ist das gut. Nochmal Rücksauber gleich benutze ich. Komm schon! Okay, sehr gut. Und nochmal hier. Von hier aus greifen wir jetzt einmal, wo Pfeil ist. Einmal... Und danach hier, die kommen von hinten. Die müssen von hinten kommen. Dings muss fallen. Dings muss fallen. Rathaus muss fallen. Dann aktivieren wir Wächter. Dann erst aktivieren wir Wächter. Sonst aktivieren wir nicht. Sonst schaffen wir das nicht, die ganze hier. Alle greifen an. Komm schon, macht Rathaus kaputt. Okay, jetzt aktivieren wir Wächter. Wächter muss aktiviert werden, aber Wächter geht halt falsche Seite. Was mich jetzt hier frage, warum geht der Wächter Außenseiter, Wächter? Warum Außenseiter? Warum? Außenseiter, warum gehst du weg da? Warum? Das ist diese Sache ist, an diese Sache ist. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Aber wir schaffen das schon. Komm schon. Noch eine übrig. Noch eine übrig, dann haben wir geschafft ist schon ein bisschen kompliziert. Ihr müsst genau wie ich machen. Genau wie ich. Dann würdet ihr das auch noch 100% schaffen. Ihr könnt sogar noch besser machen. Sehr gut. Akko. Akku, Akko, Akku, Akko. Abonniert meinen Kanal. Gebt ähm, Daumen hoch. Bis nächstes Mal, Leute. Ciao, Leute.